Ich darf meinen Partner nicht zu so stark machen, sonst unterdrückt er mich noch mehr. Dieser schädliche Fehlglaube geht von folgendem aus. Einer ist immer der Stärkere in der Beziehung. Dann ist es besser, ich bin es, denn ich, im Gegensatz zu meinem Partner, würde es nicht missbrauchen. Es gilt aber eine ganz andere Regel in Langzeitbeziehungen. Entweder fühlen sich Beide stark oder beide schwach. Zwei Verliebte, die sich ihrer gegenseitigen Zuneigung sicher sind, fühlen sich beide stark. Zwei in einem langjährigen Machtkampf fühlen sich beide schwach, auch wenn sie vermuten, der Partner würde sich stark fühlen. Deshalb gilt folgende Rede. Je mehr ich meinen Partner stärke, desto mehr wird er mich stärken. Und wir sind am Ende ein, eine starke Beziehung. Okay, aber wie stärkt man seinen Partner? Na, ganz einfach. Wenn Sie Ihren Fehlglauben ablegen und die genannte Regel befolgen, wird es Ihnen von ganz alleine einfallen. Da brauchen Sie so wenig Anleitung von mir, als damals, als es sich in Ihren Partner verliebt.